Der schöne 27. September. Ich habe keine Zeitung gelesen. Ich habe keiner Frau nachgesehen. Ich habe den Briefkasten nicht geöffnet. Ich habe keinem einen guten Tag gewünscht. Ich habe nicht in den Spiegel gesehen. Ich habe mit keinem über alte Zeiten gesprochen und mit keinem über neue Zeiten. Ich habe nicht über mich nachgedacht. Ich habe keine Zeile geschrieben. Ich habe keinen Stein ins Rollen gebracht. Ein Gedicht von Thomas Brasch. Bei anderen ist es vielleicht besser gestylt und gezielter aufs Projekt angewandt. Bei mir würden Rollenspiele nicht funktionieren, weil ich keinen Stil habe. Ist nicht. Beweise dafür finden sich schon in der Kindheit. Mein Vater hat mir immer gesagt, ich müsste einen Stil haben. Und ich hatte wahnsinnige Angst, dass ich keinen Chagall, kein Dubuffet würde machen können. Also das, was bei uns zu Hause hing. Bis ich dann darauf gekommen bin, dass mein Stil da ist, wo die Person ist. Und dies vermittelt wird durch Aktionen, einzelne Sachen und Taten, Entscheidungen und sich daraus eine Geschichte entwickelt. Kunst wird sowieso ja erst im Nachhinein betrachtet, von außen aus, viel weniger in dem Moment, wo sie entsteht. Ich würde sagen, 20 Jahre ist der Zeitraum. Danach stellt man fest, wie das Werk der Künstler eigentlich gewirkt haben. Was dann die Leute noch von mir erzählen werden, entscheidet ob ich gute Laune verbreitet habe oder nicht. Und ich arbeite daran, dass die Leute sagen können, Kippenberger war gute Laune. Und dazu noch, dass ich aus mehreren Fachbereichen einige Kleinigkeiten rausgesucht und bearbeitet habe. Mich würde interessieren, was war der, eigentlich der Anlass für die Gründung der Künstlergruppe Tennis Elefant? Der Anlass war eigentlich das Ausscheiden aus dem Studium für viele von uns. Wir haben und eigentlich war jedem von uns klar, dass ab dann jeder seinen eigenen Weg auch als Künstlerin und Künstler auf dem Markt beschreiten muss und das dann ganz anderer Wind weht, ein anderes Klima herrscht und das eigentlich nach einem Tool gesucht wurde, innerhalb dessen man sich noch anders bewegen kann, auch als Künstlerinnen und Künstler mit eigenen Freiheiten, mit einer anderen Dynamik untereinander. Diese üblichen Kriterien, die es auf dem Kunstmarkt gibt, spielen da eine ganz untergeordnete Rolle und es geht tatsächlich wesentlich mehr um inhaltliche Fragen. Ich erinnere mich jetzt nicht so, dass das unbedingt professionelle Ansprüche waren. Man war zu der Zeit schon ehrgeizig und wollte irgendwas mit seiner Kunst machen, aber ich glaube, es war so, dass dieser Ehrgeiz nicht unbedingt in diesen Tenniselefant, in die Gruppe Tenniselefant geflossen ist, sondern dass das so ein Freiraum war und dass das die Leute waren, die man wertgeschätzt hat, unabhängig davon, was passieren würde. Die Gruppe existiert ja jetzt schon eine ganze Weile, also 15 Jahre genau genommen. Zwischen eurer Gründung und dem Jahr 2019, also eurer Ausstellung, hier liegt ja ein zeitlicher Abstand. Und die Künstlergruppe gibt es immer noch? Ja, wahrscheinlich, weil es eben ursprünglich ein Freundschaftsverband war. Das hat sich bis heute gehalten. Und äh, eben, was sie schon andeutete, dieses ganz besondere eigene Beziehungsgefüge unter den Mitgliedern, die sich äh, über so lange Zeit kennen, dass keiner dem anderen etwas vormachen kann und muss. Es gibt eine besondere Offenheit vielleicht für, für verschiedene künstlerische Bewegungsformen. Es ist gar nicht so einfach, so zu operieren. Man kann nicht einfach provokant sein, aber auch nicht einfach lieblich werden. Meine eigenen Regeln, dieses Ziel zu erreichen, sind, ich sollte nichts für Zahnärzte sein. Und es sollte mir nicht passieren, dass man mich für einen nehmen kann, dessen Bilder man übers Wohnzimmersofa hängt. Ich gebe allerdings zu, ich mache auch kleine Bilder, damit ich meine Küche bezahlen kann, die einfach richtig scheißgut nach übers Wohnzimmersofa hängen aussehen. Die aber sollten Ausnahme sein. Zwei Prozent meiner Produktion ist so. Das erlaube ich mir einfach. Das ist mein Luxus. Was hoffentlich darauf hinausläuft, dass auch einmal wieder mehr einige Bilder richtig missverstanden werden dürfen in der Öffentlichkeit. Ich muss immer für den Moment arbeiten, wegen dieses kurzen Zeitraums, den man als Einzelner hat. Ich nutze alle Möglichkeiten, um etwas aufzubauen, was sich selbst hält für sich spricht. Denn bevor ich die anderen Anerkennungen bekomme, wie im Museum hängen, sehe ich eher die Museumsdirektoren hängen. Und das wird nicht geschehen. zeichnet die Gruppe deiner Meinung nach bis heute aus? Tennis Elefant war ja von vom ersten Moment an eine ganz heterogene Geschichte. Also es gibt kein, wie bei anderen Künstlergruppen, eine, hetero, also eine Idee, die das Ganze leitet. Kein Programm. Jeder macht, äh, es ging um Individuen und das Miteinander. Und das haben wir in diesem Fall erweitert. Ähm, und Wahlver weitere Wahlverwandtschaften sozusagen hinzugefügt. Jeder Künstler hat sich eine, eine Person ausgewählt, eine Künstlerin und einen Künstler, mit dem er immer schon mal ausstellen wollte. Also auch da spielt der persönliche Bezug eine große Rolle. Auch da spielt der persönliche Bezug und, und der Bezug zur Arbeit des anderen eine große Rolle. Und außerdem hatten wir uns ja gewünscht, dass äh, die Ausstellung insgesamt interaktiver ist als die vergangenen davor. Ich ich hoffe und denke, das ist auch gelungen. Nicht nur in die vertrauten Kreise der Freunde, sondern jeder Politikerin, der sich in den Gast einbauen kann. Sehr geehrte Frau, nette Tipps. Hallöchen. Sehr geehrte. Ich würde nachhören.